Also ich installiere gerade die Ubuntu Server Version ne, auf meinem Server, Ubuntu, Ubuntu 1504 Server Version installiere ich gerade, hab den Server an meinen Fernseher angeschlossen, wie man das normalerweise so macht, ja wie jeder Guter bin, hat einen Fernseher im äh, Server -Kelle. und wir sehen mal später wo jetzt das führt, ich habe keine Ahnung wie welche Software soll installiert werden? Hier kann man auch Paketchen ankreuzen. Open SSH ist äh, sinnvoll. Dann kann man sich per SSH aufschalten. Unten haben wir noch manuelle Package Installation oder Selektion. Kann man sich noch was anderes aussuchen. So, es tut ihm so scheitert, wäre das einzige Betriebssystem der da vorkommen war. So, yes. Installieren von Brad bootloader Und dann wieder wo gleich mal vielleicht eventuell Neustarten, Einrichten vom Benutzer und Passwörtern. Wenn das jetzt so ein bisschen geflimmert ist es eher ungewöhnlich, dass man 55 Zoll Fernseher im Serverraum hat. Ich hatte jetzt aber gar nichts anderes da. Installation wäre jetzt abgeschlossen. Ich ziehe den USB-Stick raus und da geht's. Beide. Beide. Abschließen von Installation. Ja, schließ mal ab. Ah, hi, ich sitze hier rum und mache so So, kein Signal, das liegt am Fernseher. So. Er dürfte sich dann vielleicht eventuell, wo ich dann schon mal im Bilde bin, totale Bilde, äh, gleich mal neu starten tun. Kein Signal, deshalb, weil er im Moment äh, dunkel macht. Jetzt muss er aber neu starten. So, Ubuntu 15.04 Serverversion. Äh, und auf dem HP ProLiant äh, 580, äh, glaube ich, DL. Äh, dickes, ausgelutschtes Segel. Ich weiß nicht, was das heißt. So. DL äh, äh, DL 580 GS Server. Ich habe da mal nach... Vorsicht so, ja, heute, heute hatte ich jetzt die Buchse nicht offen. Habe. So. Und es dauert jetzt, bis der neu startet. Daher machen wir vielleicht mal so eine XRDP-Session, aber ich erstmal XRDP installieren, damit das also was wird. Sonst ist das eher schade. Ich kann ja noch eine Kippe rauchen dabei. Also, der erste Start auf dem Server dauert halt so ein bisschen, da kann man auch nichts, da muss man halt warten. Bis ich da mal tot inzwischen oder so. Jetzt hätte ich zwei Sekunden länger warten müssen, musste ich das Video über HP-Protoblient äh Invent, ja Wieder gesagt, wenn er jetzt so ein bisschen flimmert Im Fernseher, am Server hat man nicht, normalerweise Ja, da bin ich wieder So viermal x Quad-Core und 128 GB RAM B4, gut, ich habe nur, nur drei Netzteile angeschlossen. Ich habe aber vier Einschübe dafür, ne? Ja. ja. Powerregulation über das Betriebssystem. So. ILO haben wir auch. Integrated Lightout damit man auch einen ausgeschalteten Server übers Netzwerk einschalten kann. ILO Netzwerk. Und jetzt piept es ganz fürchterbar. So, das sind so die Standardmeldungen von HP, wenn das so ist. Es dürfte aber irgendwann mal... Aha, Ubuntu. Ja, das sieht doch ja schon mal gut aus. Gehen wir uns mit aus. Ich konnte gar nicht so schnell Enter drücken. Also ich habe gar nicht Enter gedrückt und der war schon weiter. Also die, die Zeit ist ein bisschen kurz eingestellt. Ach, was rollt das schön. Viel Text. Schon klar, dass man das auswendig lernen muss, sonst geht der Server Nee, braucht man nicht. <lacht> Ja, also es macht doch schon mal einen Eindruck, ne? als äh, wüsste man, was man tut. Wenn Sie wissen nicht, was Sie taten, okay. Aber man sieht wenigstens mal ein paar Statusmeldungen. Ne? Das hat man beim normalen Ubuntu nicht mehr. Ne? Könnte man aber theoretisch einblenden, wenn man will. Finde ich schön. Ja. Server, Login. Ja, habe ich keine grafische Benutzeroberfläche jetzt, oder was? Bei Ubuntu-Server, Standard. Ich dachte, das wäre jetzt standardmäßig so drin. Ne? Okay. Passwort bei der Installation festgelegt. Absolut ohne Garantie, was ich hier für Blödsinn erzähle. So. So. Geht denn Start X? Ich glaube, X-Server ist nicht in seiner Start X. Ja, probieren wir mal. Ist glaube ich. Nee. Nee, haben wir nicht. X-Init haben wir nicht. So. Wollen wir auch eigentlich gar nicht. Wir bräuchten eigentlich äh, XRDP oder so, aber eigentlich bräuchten wir auch einen X-Server oder so. Ne? Äh, machen wir doch mal, was da steht. Sudo apt get install xinit passwort schon wieder Möchten Sie? Oh, A, Seht ihr mit euren entzündeten Augen? was so flimmert. X-Server, ne? damit da, da, da man überhaupt mal was Grafisches auch darstellen könnte, wenn man denn wollte. Und ich, ich will das so. Wenn ich das nicht so will, dann nehme ich es so. Und damit sind dann halt äh, viele andere Sachen noch verbunden für halt das, äh, was auf dem Display videomäßig erscheint. Wir mal weiterlaufen hier kann sich nur um Stunden handeln. Theoretisch müsste ich glaube ich auch den Ubuntu Desktop installieren, der ist glaube standardmäßig beim Server nicht dabei. Ne? Also, ich will jetzt einen stinknormalen Desktop, aber auch einen Server. Dann bin ich mal grafisch oder hm, oder installiere ich einfach nur XRDP. Aber hm. schauen wir mal, warten wir mal ab und sehen wir weiter. So, jetzt äh, hat er das alles mal so gemacht. Was ist denn jetzt mit Start X? Ja, bin schon Start X. Und gucken wir mal. Äh, interessant. Gut, ohne Desktop äh, erscheint glaube ich hier nur X-Term oder so. Äh, Steuerung alt F1. Reagiert nicht. Steuerung alt F2. Sind wir wieder auf der TTY? Ja, sehr? Und äh, wieder mein Passwort so also X-Server hätten wir schon mal get install ja wollen wir den Ubuntu Desktop oder wollen wir lieber einen Ubuntu Desktop oder ein Kubuntu Desktop oder irgendwo vielleicht mal Mate oder so Mate gibt es denn das? Mate Desktop. Mate ist doch schön. Wieder das Passwort. Mate ist nett. Ich mag Mate. Das dauert länge. Na? Muss ich wieder ausdrücken? Oder geht das schnell? Was sind eigentlich mit dem Login Manager? Heißt eigentlich Display Manager, ne? ne? MDM heißt der bei Mate, ne? Mate Display Manager. Haben wir einen grafischen Login? Ne? Werden wir sehen. Immer noch dieselbe Käse. Ich glaube, ich muss das mal äh, neu starten. sudo reboot passwort und neu starten. Nach starten äh, nichts neues, außer dass mein Kupferlink down ist. Oh, das ist Start X. Kommt da was? Da kommt da nichts. Ja, so, also, aber die Maus geht. Ne? Ja? Also, man hätte ein X-Window-System also manuell mit Maus. Ja, das ist jetzt äh, quasi blöd. Ja. Äh, Steuern alt F2. Und weg. Passwort. Äh, also Probieren wir jetzt mal. Wir haben ja noch keinen grafischen Login-Manager. Ne? Und der heißt unter Mate MDN. Ja, ah pt-get install mdn so, password ach, was weiß ich auch, auch ist ja... ja, es wurde geholt wird eingerichtet, langzeitstatics, ich glaube nicht, oder? ne, ich, ich mach mal lieber sudo reboot ja, hier mit der Maus jetzt sudo reboot und dann nochmal Passwort und dann schauen wir weiter. So, schauen wir mal, hat das was gebracht? Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, was für elektrische Maschinen und alles. Ne? Ich wäre froh, wenn man Toaster geht. Jetzt blättert er wieder hab das auswendig gelernt mittlerweile, ja. Aha. Das sagt mir schon mal, dass das so vom Display her umswitcht, dass wir was Grafisches hätten. Ja, immer noch die selber hier unten. Also immer das selbe, ne? Also wahrscheinlich muss ich hier noch den äh, grafischen Display-Manager erstmal so als Standard irgendwie oder guterwüns. Also mir ist das jetzt zu doof geworden. Ich mache äh, mir XRDP drauf und versuche mich mal remote einzuloggen. Hier auf dem äh, Fernseher ist mir jetzt zu blöde. Ich hätte vielleicht vorher noch nachgucken sollen, wie das geht, ne? Wäre ja schön. Gut, dann muss ich wahrscheinlich den Display-Manager noch so einstellen, dass er standardmäßig ist oder das anders starten. Mit Start ist X, war X. Hätte ich jetzt nachgucken können. Ah ja, er keine Lust zu. So, habt ihr jetzt sofort. Eingerichtet, sudo service xrdp start. So und dann versuche ich mich mal einzuloggen. Was mir noch einfällt, ich müsste vielleicht mal die IP-Adresse wissen, damit ich mich mit xrdp hier verbinden kann. Ja, ifconfig und jetzt sehe ich, ich habe die IP-Adresse 030. Sehr schön. Damit ich mich mit dem Server verbinden kann, brauche ich erstmal R-Desktop auf meinem anderen. Ich bin jetzt auch auf meinem anderen PC. Ab ne? geht Install R-Desktop. So Passwort, damit ich mich damit verbinden kann. So installieren. ist eingerichtet. Sehr schön. So, klar. Das ist uns klar. Und jetzt müssen wir natürlich eine RDP-Verbindung herstellen mit dem Server und der IP und gucken wir mal, ob das jetzt gerade so klappt oder mal wieder nicht, wie bei mir so üblich. Äh, so, die gelben Tapete sieht man auch. ist auch wunderschön. Die, äh, äh, Desktop, ja heißt also minus z ist schon mal gut, der Komprimierung ist nichts verkehrtes 192, 168, 030 äh, 30 Also vollkommen wenn ihr bestimmte grafische Benutzerauflösung haben wollt, dann äh, könnt ihr die mit dem Parameter minus g angeben schauen wir mal so username, also passwort und connected und ich sehe dasselbe spiel wie auf dem server da muss ich jetzt erstmal nachgucken wie man mdm ja den Lock manager startet aber funktioniert tot schon mal ja äh, wir sind auf dem server angekommen man sieht dort, was äh, da, Moment, so los ist, schauen wir mal weiter und bis gleich. Also mittlerweile habe ich mal geguckt, das ist die x rc und ich müsste eigentlich die made session eigentlich von da aus starten, habe ich ja gar keine Lust dazu. So, Sudo, ah, jetzt muss ich da wieder rein und Sudo, also grafisches Display haben wir schon, sonst hätten wir nämlich da kein, überhaupt nicht dieses Bild. Äh, apt-get install mit Sternchen konnte nicht, wir haben zurückgehalten, ja, ich halte mich total zurück äh, ls -al. bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die in rc selber zu erstellen nano.x äh, nano .xinit rc so, Exec äh, Mate-Session. Langt das? Oder ist das Session Manager? Muss ich mal spekulieren? Ich habe mich gerade Mate-Session, ja. habe ich geguckt im Arch, Wiki Arch, Arch schnell mal geguckt. Steuerung O, Speichern. Ja. Steuerung und O, Speichern. Steuerung X, Beenden. Und jetzt gehe ich damit Exit mal wieder raus. Ich starte den Desktop neu, wieder das Passwort und gucken, ob er tut oder nicht. Immer noch dieselbe Schabracke. Schade eigentlich, äh, will ich, weil es nicht äh, das, ist das Eil. Also, die X-Init rc hätten wir, muss ich wieder weiterkommen Ah, der heißt Made Session Manager. Falsch im Arch Wikileaks. Das ist aber sowas falsch, jawohl. Arch Session Manager. Ich kann ich auch nichts für, wenn er da verkehrt steht. Ja. Wir haben falsch vorgesagt. Tralala. Herr Lehrer, ich bin nicht schuld. Krieg jetzt eine Eins. <lacht> Ausgefunden mit Autokomplettierung, Tab-Taste bei Solo, Upget, Install, made Minus, Session und dann Tab gedrückt und dann sage ich, oh, ist Session Manager, auch schön. So. Jetzt müsste ich meine X-Init-RC eigentlich mal wieder aktualisieren. 28 Minuten, 21 Sekunden, so lange warten meine es aber nicht hier. Jetzt warten auf die Kopfzeile, kriege ich es am Kopf. Auch rein jetzt da. So, auch ohne die xinitrc zu ändern hat es jetzt funktioniert. Äh, Im persönlichen Ordner ist jetzt immer noch mit Steuerung H die xinitrc drin. X rc mit dem Excel mate-session funktioniert wunderbar, aber der die Installation des mate-session-manager hat dafür sorgt, dass ich jetzt ein Mate habe als Desktop und von da aus wieder weiterarbeiten kann. Ich hoffe, ihr habt haben Wir sind jetzt hier mittlerweile auf dem Server unter Mate ne? und äh, den administriere ich gerade unter einer, unter einem anderen Rechner per RDP. Das klappt schon gut und wenn man jetzt äh, was hier noch installieren wollte, könnte man das hier tun. Äh, zum Beispiel irgendeinen, irgendeinen, äh, ja, Systemmanager oder sowas. Ne? Ich habe jetzt mal die Ubuntu-Server-Version auf meinem Server installiert und jetzt schmeiße ich mal gleich meinen Server an. Ich habe einen Stromverbrauch angeschlossen. Das war noch so ein Thema vom letzten Mal. Wie viel Strom braucht denn die Fabrik hier? Ich habe jetzt an einem der drei Netzgeräte mal ein Strommessgerät angeschlossen. Mal gucken wir mal, was da so sich so tut. Der liegt am Lüftungsstrom des äh, Netzgerätes vom Server. 248, 250, äh, ja, das ist ein Watt. Doch, das geht eigentlich noch am Schaltmoment beim Hochfahren. An einem der drei Netzgeräte, jetzt muss man jetzt mal drei nehmen. jetzt an 3 Geräten angeschlossen. 3 Netzteile. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3. Und das war jetzt die Watt-Anzeige. Ja, was ist das denn für eines der 3? Ja, so nett. Sinkt jetzt so langsam ab auf. 270 Watt. 280, wo er noch so vor sich hin säuselt, das ist ganz gemütlich quasi. 270. Jetzt das eine Kabel vielleicht mal ein bisschen anders, ne? Ja. Entschuldigung. so ist halt. So. Easy. Das ist quasi jetzt. Ich bin völlig entspannt fast nicht 275 Watt an einem der drei Netzgeräte. Also mal drei. Äh, schön. Ich glaube, da tut sie jetzt erstmal nicht mehr so viel. Mach mal Pause.